Hallo Freunde der Virtual Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Kurzes Ankündigungsvideo hier. Heute war ja geplant, ein VR-Horror-Live-Gameplay zu zeigen. Aber es ist kein VR-Horror-Game. Der Entwickler hatte mich angeschrieben und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es ein VR-Horror-Game ist. Aber es war ein Flat-Titel. EXP war Trauma und äh, ja, ich schaue es mir trotzdem sehr, sehr gerne an. Heute Abend live auf Twitch um 20 Uhr. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Es soll eine relativ äh, kurze Erfahrung sein. 30 bis 40 Minuten, glaube ich. Und äh, ja, ich habe den Playtest bekommen. Es gibt auch eine Demo dazu. Ich weiß nicht, äh, wo sich die Sach beiden jetzt unterscheiden. Ich habe den Entwickler noch angeschrieben, noch keine Antwort erhalten. Aber ja, ich bin gespannt. Es sieht sehr interessant aus von den Bildern her. Und äh, ja, ich lasse mich da nicht großartig spoilern. Es gibt zwar schon ein paar Gameplay-Videos, äh, aber da will ich mich echt nicht spoilern lassen, weil sonst ist der ganze Spaß weg. Und äh, ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Heute 20 Uhr auf Twitch, unten in der Beschreibung ist der Kanal dazu und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal dann auch dort folgen würdet, ich würde mich natürlich auch dort weiterbringen, also ja, Dankeschön für eure Unterstützung und äh, hoffe wir sehen uns gleich. Bis dann, ciao.